Wir haben hier den Brooks Defiance 12, einen echten Klassiker, den es nur im Fachhandel gibt. Was macht den Schuh dann aus, Norbert? Ich glaube, das ist ein Schuh, der kann ungefähr alles. Ja? Der kann fünf Kilometer, den kannst du auch im Marathon laufen. Eine unglaublich große Bandbreite. Und äh, damit macht man nichts falsch. Ne? Also, das ist eine sehr etwas breitere Passform bei Buch, sehr oft im Vorfuß, finde ich halt gut. Und ähm, ja, wir haben jetzt ein etwas neues Obermaterial hier drin, etwas atmungsaktiver geworden. Also, das ist ein neutraler Laufschuh, der sehr viel Stabilität bietet. Ähm, was ist dein Eindruck? Wer kann den Schuh gebrauchen? Wer läuft den? Ich finde, es ist wirklich ein klassischer Alltagstrainer. Und man merkt eben auch dieses Mehr an Stabilität, äh, gerade wenn man vielleicht doch mal im Wald unterwegs ist und nicht unbedingt nur auf Asphalt. Das macht Außensohle wunderbar mit, ist schön profiliert. Passform Brooks typisch sehr weich, schön anschmiegsam. Das Obermaterial schön atmungsaktiv, wie du es eben auch schon gesagt hast, dementsprechend für mich auch wirklich ein toller Alltagstrainer. Der hat jetzt 12 mm Sprengung. Finde ich eigentlich ganz gut, haben nicht mehr so viele Schuhe. Ähm, Sprengung ist ja der Unterschied zwischen ähm, der Höhe Vorfuß, Rückfuß und gerade Menschen oder Läuferinnen und Läufer, die Achillessehnenprobleme haben, ähm, könnte das eine ganz gute Wahl sein, weil da ein bisschen weniger Spannung auf der Achillessehne ist. Also, toller Schuh, super Allrounder und den gibt es auch bei einem Händler in deiner Nähe und den findest du auf sport 2000de